Buenos dias, willkommen zum neuen Abenteuer. Wir gehen nämlich heute in einen Freizeitpark, der heißt. Census. Und was Ohne das Achterbahn. genau ist? Ohne Achterbahn heute, mhm. aber viel geiler. Da gibt es nämlich richtig krassen Scheiß. Und zwar optische Täuschungen. Man denkt, man läuft irgendwo hoch, dabei läuft man eigentlich runter. Also ganz grobes Zeug. Viel Spaß mit dem Video und los geht's. <lacht> IFBB Pro Mike Sommerfeld wird präsentiert von Climax, dein Partner für Fitness Essentials. Seht ihr Leute, genau sowas wird da angeboten. Das ist jetzt natürlich eine etwas billigere Nummer, aber man denkt, dass dieser Stein da schwebt, obwohl, ne, ihr wisst, aber sowas erwarten wir So sieht das Ganze aus. Wir sind jetzt reingekommen und das hier, ich habe keine Ahnung, was das hier genau ist, aber es sieht super fancy aus und wir führen euch jetzt mal rum und zeigen euch die einzelnen Attraktionen. Hier den Gönjamin. <lacht> Gönjamin mit grünen Bohnen, Reis und Hähnchen. Und Light Ketchup. Und nee, nicht Light, sondern ohne Zucker. Ohne Zucker. Ob er die Jalapeno-Soße schmeckt? <lacht> Das hat schon mal total verschickt angefangen und ich öl schon wieder ohne Ende. Ich wird schon wieder gestochen. Ja, so wird schon wieder gestochen. Sie ist der Schnackenfänger übrigens. Und jetzt laufen wir in irgendwas rein, was sehr dunkel ist und wir nicht filmen können. Wir versuchen es mal zu beschreiben. Da ist er, der mysteriöse Eingang. Kannst du vorgehen? <lacht> okay, okay, da drin ist wirklich sehr, sehr, sehr dunkel. Okay. Gucken wir mal, 3, 2, 1, los geht's. Wir haben hier eine komplett andere Temperatur, andere Luftfeuchtigkeit. Boah, man sieht hier wirklich gar nichts. Story, so what your friends see, everyone can see yeah, And we going and going and going, it's a good night Baby, let it roll like the good times Smoking and pouring, I'm focused on you, yeah You can see, everyone can see Now but everyone's looking Yeah Didn't take long like eyes when I walked into you Feeling of your red cup Like the same things, didn't speak a word, but you know it's so. That connection is what you crave. You paint on something to change, fucked over a thousand times. Think everyone's the same, but it's not the case right here, right now. The first sight shit is no joke. I could be your Alpha, I could be your Romeo. Tell them boys back up, I ain't going nowhere. I'm for that Put it on your story, so if I see everyone can see you goin' and goin' and goin', it's a good night. Baby let it roll like the good sun. Smokin' and poorin' a focus on a you eh You can see, everyone can see truthful right now. Thinking I should do something right now. wir dachten gerade das ist eine Attraktion, aber es regnet weg Wirklich, scheiße. Eine Attraktion, hier regnet es gar nicht. Ey, Mann. <lacht> Scheiße. Okay. Ja. Leute, das ist der verrückteste Scheiß, den ich jemals gesehen habe. Ich kann es euch nicht beschreiben. Ich, ich zeige es euch jetzt mal. Man läuft nach oben. Eigentlich, denkt man. Shotties in the back, wanna run it back. We ain't turning back, we ain't done with that. She be soin' cat, I'ma die on that. We ain't talking cat, we gonna run it back. Shot in the back, wanna run it back. We ain't turning back, we ain't done with that. She be soin' cat, I'ma die on that. We ain't talking cat, we gon' run it back. Run it back. Ayy spin better, was echt empfindlich Also Ihr guckt nach hinten, ihr denkt, es geht bergab, aber es geht nach hinten bergauf. Es ist total verrückt, Mann. Seht ihr nicht Wow, Boah, ist echt schwierig. Jetzt könnte man denken, sie steht gerade, aber tut sie nicht. In Wahrheit steht sie nämlich so. Nee, beim Witz, eigentlich steht sie wirklich so, denn das Wasser läuft in die Richtung. So sieht. Es. Ich muss euch das ein paar Mal zeigen, ist echt verblüffend. Man denkt, es ist normal, ne? aber in Wahrheit ist das normal. Sie steht einfach schräg, weil es sie alles so verschickt ist. Aber das Wasser läuft nach da. Ich komme da drauf gar nicht klar, Mann. Saddies in the back, wanna run it back. We ain't turning back, we ain't done with that. She be so cat, I'm a double knot. We ain't talking cat, we gonna run it back. Saddies in the back, wanna run it back. We ain't turning back, we ain't done with that. She be so cat, I'm a double knot. We ain't talking cat, we gonna run Okay, wir brauchen auf jeden Fall jetzt unsere Badekleidung. Jetzt wird's glaube ich, ein bisschen nass. Wir haben gerade einen Warnschild gelesen und kann jetzt gerade zurück, dass wir uns die Badhosen anziehen sollen. Darf ich dich in mein Herz entführen? Natürlich. Mindestens genauso gut. <lacht> du hast Bock auf ein bisschen Romantik? Okay, das war eine gute Antwort. <lacht> ja, Romantik kann meine Freundin. Das ist dann eher mein Partner in der Beziehung. <lacht> Also, ich darf jetzt wieder vorgehen, ja? Ja, du das vor. Ein Spiegelkabinett. Ja. Was ist das? Ach, Guck mal, überall Fische, so wie du. Wir sind umgezogen und jetzt geht's Irgendwo hin, wo nass wird. Das finde ich ja schon wieder cool, Mann. Ihr habt wahrscheinlich das Video gesehen, wo ich mich so maßens über den Müll über, äh, aufgeregt habe. Und jetzt haben die hier aus alten Gummistiefeln so Skulpturen gemacht, zu so Hundis. Wir verabschieden uns. Es gibt keine Tiere, dass... Hoffentlich gibt es Tiere da drin. Es ist ganz dunkel. Oh, wir, müssen los. wir gehen jetzt in so eine Art Höhle und da gibt es verschiedene Ecosystems. Man geht quasi direkt in so eine Art Wüste, dann Dschungel, Dschungel Tropenwald, aber alles ohne Licht. Also komplett Im, dunkel. im Dunkeln. Es ist absolut dunkel. Man sieht nichts, komplett gar nichts. Nasser Boden, matschiger Boden, felsige Wände, kühler als draußen. Ah, jetzt kriege ich Sand ab. Okay, ich bin hier also in der Wüste jetzt, glaube ich. Und jetzt wird es richtig trocken hier. Okay, die Luftfeuchtigkeit ist definitiv anders. Okay, jetzt bin ich zwischen Sträuchern. Ich glaube, das ist Regenwald, wie man hört. Alter, ist das geil. Ich habe keine Ahnung, wo Shani ist, aber hier ist ein bisschen Licht. Das ist jetzt so, wir sind in so einer Höhle drin. Es ist echt gut gemacht, alter Leckmischer. Da gab es dann irgendwann bis so runtergelaufen in so eine Höhle, dann wurde es eisekaltes das Wasser war also, bestimmt nur 5 Grad. Meine Füße haben weh getan. Shani wird da freuen sein wahrscheinlich. Bin ich mal gespannt, bis weiter geht's übel nice. Da ist du ja <lacht> voll durchgefroren. und ich glaube, ich habe jetzt so zehn blaue Flecken mehr. Ja, ich auch. Und bitte sag mir, dass du auch am Anfang irgendwie falsch gelaufen bist Aha. und in die Büsche Und mich hat jemand ermahnt, dass ich die Kamera wegpacken soll. Es ist so interessant, weil genauso sieht das unterhalb von der Zenote aus. Da, wo ihr uns schon schwimmen gesehen habt, in diesem Naturgewässer, wie so einer Art Teich, die sind ja unterirdisch und meistens ist es mit Wasser gefüllt und dann kann man hier so reintauchen. Es muss ultra geil sein. Voll geil. Die leben da drin, in den Höhlen. Da oben hängen sie. Wie cool ist das, pläderweise? nicht für Mexiko, aber ist cool man. If life gives you lemons, make lemonade. Tada! Achtung, bin ich bin mal gespannt, da soll wirklich Limonade rauskommen. Wow. Salut. Salut. Wow oh, und wie lecker. Safe Zucker drin. Und <lacht> so nicht gerade wenig. Wow, oh, aber ist sau so lecker. So sieht es aus, wenn es in Mexiko regnet. Pua, du Assi. Da soll einmal jemand sagen, Gewalt ist keine Lösung. Aber okay. <lacht> das Ding ist Ist ja fast wie beim Kofferpacken. Oh Leute, jetzt machen wir was Cooles. Hier gibt es nämlich einen, einen, einen wie heißt das? Mabbelbad? Ein Schlammbad. Schlammbad. Ein Schlammbad, wie man jetzt? Ein Schlammbad. Habe ich noch nie gemacht, du Schatz? Nee. <lacht> Der trägt mich gar nicht. Mir ist zu blöd, ey. Ich bin einfach zu fett oder zu schwer, das trägt mich einfach nicht. Die Kleine floatet hinten rum, aber ich bin einfach zu schwer. Ich laufe jetzt hier einfach zurück. Okay, es bleibt spannend. Die haben nämlich zwei Attraktionen geschlossen, weil es hier ein Sommerregen, was auch immer, Gewitter gibt. Irgendwas, was die Elektrizität ausgeschaltet hat. Ja, vielleicht ist hier auch irgendein Blitz eingeschlagen. Ich weiß noch nicht, wo lang. Okay. Hoffentlich, hoffentlich, können wir so Zipline ballern. Das wird richtig funny. Okay, jetzt wird's spannend. Das, das ich. Aufgeregt? No, du? Nicht wirklich, aber es wird lustig. Das hat sich nicht gut angehört. <lacht> Hoffentlich reißt das Ding nicht ab. Ich habe über 100 Kilo fast. Yes, ready. Bis gleich jetzt. Boah, nice! Oh mies. So, liebe Leute, das war's für heute. Das war's mit Xensis. War gut? War geil? Das Kurze zum Schluss. Das Beste war zum Schluss. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.